Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Äh, heute gehen wir endlich mal einer Abonnentenempfehlung von euch auf die Spur. Ich habe ja in geraumer Zeit mal gesagt, haut mir drei Empfehlungen raus. Ich teste alles. Und das ganze Video ist dem Mr. Bartosch gewidmet. Ich danke dir die, für die geilen Empfehlungen. habe ich mir rausgedut. Wir sind in München am Start. Erstmal geht vietnamesisch. Geile Pizza soll es geben. Ihr wisst, Pizza ist eines meiner Paradedisziplinen. Und dann irgendwas, wo ich gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Werden wir alles testen? Also vielen Dank an den, an den, an den guten Bartosch. Ba Bartosch, warte mal. An den guten Mr. Bartosch. Und denkt dran, fünf 50 Euro Gutschein wieder für eure Empfehlung. Haut mir auch rein, was ich testen soll. Und das Ganze werde ich nochmal machen, wenn es gut ankommt. Und dafür müsst ihr das Ganze natürlich auch liken und mich abonnieren. Denkt an, ganz viele haben mich noch nicht abonniert, die diesen Kanal gucken. Abo reinhauen. Jetzt geht es zur ersten Station und wir sehen uns gleich. Mit Vietnamesisch. Habe ich Bock drauf. Wollten wir schon lange mal machen. Da ist der Kollege, Mann Da ist der Kollege. Cocking China. <lacht> mein Englisch wird immer besser, Mann Cocking China. Aber er hat noch geschlossen. Das macht nichts. Wir warten kurz. Bei diesem Spot wohl noch nicht, aber später kommt der Franklin vielleicht dort dazu. Und ja, das soll richtig geil hier. Ja? Was, was hat der gute Bartusch gesagt. Fried Beef in Tamarindensoße. Tamarinde ist so geil, auch so kann man das essen. So, da wir jetzt noch eine Minute die Zeit vertreiben müssen, bis es aufhat, lasst euch berieseln von dem wunderschönen München. Ähm, ich glaube, ich gehe ganz in die Ecke. Ja, ja, auf Ehrenbruderbasis. Ich nicht so viel hin ah. Er sagt, vorne ist besser. Brauche nicht so viel hin und her Kann ich schon abgeben, Bestellung? Ich will die Fried Beef in soße und Pomelo-Salat. Und zum Trinken? Zum Trinken, ich nehme ohne. Ich nehme immer ohne Trinken, ja. Aber ich geb Trinkgeld nachher. Ja. Doch, ich schwöre. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Bruder, aber Boah, das sieht ja Weltklasse aus. Weltklasse. Oder? Sag mir was gegen die Vietnamesen. Anrichten können sie. So ein Krabbenchip, oder? Mhm. Normaler Krabbenchip kannst du natürlich nicht sagen. Stabil. Das ist ja Früchte hier mit drin im Salat. Welt. Ich bin zwar ein bisschen verfärbt, aber ich hätte jetzt trotzdem gesagt, dass dieses Kleine aus dem Granatapfel ist. Ihr habt zu diesen Koriander und der Frucht. Habt ihr noch geilen Crunch von gerösteten Zwiebeln? Schöne Säure auch drin, die dann Essig drauf gemacht haben, ich weiß es nicht. Da hat Bartosch richtig einen rausgehauen. Der soll einen Foodblock aufmachen, der Typ. Denkt an eure Kommentare auch rein, 50 Euro Gutschein. Pinne ich an. Oder Top-Kommentar, mal gucken. Ich bin gerade wieder im Restaurant-Kritiker-Feeling. Magere Hähnchenbrust, frische Zwiebeln, Minze. Diese Kombi kommt nicht von ungefähr. Ganz frische, gute Küche. Würde ich jetzt mal sagen, marinierte Hähnchenbrust. Wildes Ding, ganz wildes Ding. Ich schwöre euch, 9,7. Oh, Bruder. 9,7 Punkte. 9,7. Der ist nahezu perfekt, Mann. Wenn ihr mich fragt, ganz, ganz, ganz bisschen weniger mit Salz gespielt. Aber es gibt 9,7. Eine, wenn nicht sogar die beste Bewertung von mir mit Per-Dönern wie 9,7 Punkte. Ich glaube die krasseste Bewertung. Wild, ganz wild und jetzt zur nächsten Bewertung. Perfekt, da kommt der Ehrenbruder. Gut, der ne? Danke. Geil. Guckt euch mal das an. Das fühle ich richtig. Ganz, ganz böse. Diese Chilischoten da drin. Die werden knallen oder Ende. Schön Spargel habt ihr ja auch noch drin, ne? Reis dazu noch serviert. bricht süß, lieblich. Geil. Zuckerschote. Würde ich jetzt mal nennen. Ich hoffe, du machst mich jetzt nicht fertig mit der Schärfe hier, Bruder. Hätte ich nicht machen sollen. Dummer Idiot. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich tue so, als wäre es nicht scharf. Innerlich. Oh, jetzt fängt der Schluck auf schon an. Oh Mann. Dieser Shit, der ist es. So knusprig. Kriegt 8,5 von mir das Gericht. Wird noch besser kriegen, wenn diese Süße ein bisschen dezenter wäre. Aber top Gericht. Lohnt sich absolut zu testen. Krass selten passiert. Ich muss eine Bewertung revidieren. Und zwar die vom popomelo Top Salat, keine Frage, immer noch top. Aber die Bewertung habe ich abgeben, erstmal euphorisch, am Anfang, als ich probiert habe. Und dann habe ich zu Ende durchgegessen und zum Schluss war zu viel Säure und zu viel Salz. Mehr als eine Acht. kann ich nicht geben, weil man muss das ganze Gericht bewerten. Aber immer noch top, würde ich jedes Mal wieder essen. Kurz zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Der salat fand ich schon hochpreisig, würde ich aber wieder bezahlen. Auch fürs zweite Gericht würde ich tatsächlich das, ähm, das Geld wieder bezahlen, ich finde es teuer. Das würde ich kurz zum Preis-Leistung sagen, weil ihr euch das immer gewünscht habt, ein Statement von mir dazu. Ab zum nächsten Spot. Wir sind jetzt da, hier, Karak was ist denn das überhaupt? Reis mit Kimchi. Ja. Reis mit Kimchi? Kimchi, Kimchi. Kimchi, Reis mit Kimchi. Ah, der gute Bartosch hat mir den Laden empfohlen, ja, Der Bartosch. <musik> Japanisch. Das check ich jetzt erst. Ich weiß bis jetzt nicht richtig, was das ist. Ich muss jetzt hören anrufen. er muss jetzt an den Start kommen? Franklin. Warte mal, Kurs. Ich habe rausgeholt jetzt das Essen. Das wartet nur auf uns quasi. Äh, ich bin... Nein, jetzt hat sie den gebracht, ganz ehrlich. Die hat wirklich nur Stäbchen reingemacht. Oh, das kann ja was werden. Guck mal, wen ich hier hab. Hey, Rudi, was geht? Oh, geht, <lacht> Rudi? Alles gut? Hast du eigentlich schon deine wunderschönen Schuhe gezeigt? Ey, Nein. Ey, das musst du mal zeigen. Das war ein Geheimnis, Mann. Schaut euch das mal an, Alter. Also, wir haben hier die feinste wahre scheiß auf Sneaker. Wie viel ist dein Outfit wert? Ich würde sagen, unbezahlbar. Also, wirklich? Das sind Relax-Schuhe, Leute. Ich schwör's euch, Relax stand da drauf. Und da relax du drauf. Du gehst 1000 Kilometer. Ich schwör's dir... Ja, Mann. <lacht> <lacht> <lacht> relax. Ja, <laughs> Mr. Uh, arsch -Tickler. Ist am Start? Arschfickle? <lacht> hast du es schon gesagt, oder was? Nein, nein, weil man in Bayern hat sagt Arschfickle. Ich weiß nicht, wer du die Scheiße machst. Das ist nicht mal bayerisch. Muss ich das piepsen? Nee. Nein, ne? YouTube, Kuss geht raus. Äh. Gön, gönnt tolle die Werbeeinnahme. Was hast du da gezahlt jetzt? Erklär mal. Ich habe 16 Euro für eine Portion. Ich dachte mir, Scheiße, ich hol zwei. Ich dachte erst, wir teilen, weil den Rest. Sushi kann man gut für unterwegs, ist gesund. Und ich habe bezahlt. Oh, nee, das ist Tankbeleg. <lacht> Bro, wie du. Also, dein Outfit heute ist wirklich Real Talk. Sag euch, was dein Outfit kostet. Digga. 50. Ich glaube 1 Euro, äh, 51 Euro. Die Hose kostet auch ein 40 er ungefähr 91. Die Jacke hat bestimmt 120 Euro gekostet. Da sind wir schon bei 210, 220. Boxershorts habe ich gar nicht an. Dafür lieben wir dich. Ich liebe dich dafür einfach, dass du so bist. Ja, ja, ja. Das ist cooles Aufhören. Ich dachte für Boxershorts und Trainingshose ist 10. Wenn ihr einmal umsteigt auf ohne Boxerschuss, zieht nie wieder eine Boxerschuss an. Es geht okay, nicht. aber ich habe zwei Fragen diesbezüglich. Du länger durch die Reibung. Kannst länger aushalten durch die Reibung. Bist du beschnitten? Nee, aber ja. trotzdem, die Reibung geht auch durch die Haut durch. Okay, aber ja. da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Ja. Wenn du das eine graue Hose anhast und da kommt so ein Tröpfchen, dann hast du ja direkt da so dunkelgrau. Ist auch schon passiert, habe ich im Video einmal gezeigt. Und Frage Nummer zwei, also wenn du abwischst, mhm. Aber so, manchmal ist ja auch so, dass hinten an der Hose so eine Naht ist. die geht ja manchmal ein Popo rein, so sagen wir mal. Ne? Mhm. Du darfst nicht so doll das Auto jucken. Außer hast du ein Phantomschiss gehabt, dann geht das. Okay. Ähm, aber sonst kannst du das knicken. Dankeschön für die Erfahrung. Gerne. Also ich sag euch jetzt so, ich weiß, wie viel es kostet. 16 Euro irgendwas eine Portion. Ich finde diesen Scheiß belegt nicht. Ich höre, du machst nicht fertig, Alter. <lacht> wir haben noch nicht mal angefangen, du hast mich kaputt gemacht. 33,60 beides, können wir, können wir durch zwei rechnen. 16,80 ja. Die ganze Zeit, bevor ich komme, hat er überlegt, was ist 32 durch 2 dann kann so, nein, ich es auspacken. Nein, nein, voila. So sieht das aus. Der Kollege ist empfohlen von guten Bartosch. Bartosch hat das empfohlen und er mag Chicken, merke ich, oder Panade. Und ich mag das auch. Bartosch hat genau meinen Geschmack. Wer ist Bartosch? Der mir die Empfehlung gegeben. hat? Er ist ein YouTuber oder was? Alter Leute, schreibt es um die Kommentare. Er kennt nicht Bartosch. Ist das ein YouTuber oder...? Findet jetzt einfach raus. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ah, Un ungelöst. okay. Oh. Ah, da kann man so machen. Gut, die sind doch nicht so schlimm. Nein. Hä? Alter, du bringst mein ganzes Weltbild durcheinander, er erst keine Unterhose, das bricht man auseinander und dann hast du... Nein, das ist extra so für Leute, die nicht mit Stäbchen essen können. Du willst mich doch komplett doch. verarschen. Ja, genau, ja. ja. was sagst du? Hm, lecker. Hm. Gut frittiert, mhm. aber auf, halt leider gar nicht knusprig. Wollte ich auch sagen, könnte knusprig sein. Saftigkeit dafür umso mehr. Die Mayo kommt leider ein bisschen zu sehr stark durch, würde ich sagen. Also man schmeckt fast nur Mayo. Sie ist auf jeden Fall präsent. Wie isst sie denn jetzt hier den Reis? Hast du davon zwei Portionen gut. Ja, Mann. Geil. Es ist nicht Welt, sage ich so, aber das ist eine Box, die würde ich mir auch wiederholen, die einfach lecker ist. Ein saftiges Hähnchen, Mayo, muss man mögen, klar. Gibt es aber, muss man jetzt einfach sagen, nichts Spezielles dran zu erwähnen. Aber es ist ein saftiges Essen, oder? Kann man, so ist es eigentlich auf den Punkt gebracht, finde ich. Das ist jetzt quasi... Premium Asiatisch for Takeaway. Dafür, dass du es mitnimmst, so für groß was hast du? 16 Euro. 16 Euro. Ist schon teuer, ne? Das ist schon teuer. Track nice, aber sonst. Nächstes, wo man sagt, bam, musst du hinrennen. Ja, Mann. Ich glaube, das habe ich euch gar nicht gezeigt, ich 31er. Einmal eine Box, wie die jetzt so aussieht, wenn man die öffnet. Hm. Ich würde festgesetzt sagen, 7,2, 7,3 hat er schon verdient. losgelöst vom Preis, ich bewerte Geschmack eigentlich auch immer ja. für sich. Würde ich sagen, ab zum nächsten Spot fressen mit pizza Jürgen, ne? Alle undercover. Was hast du da gesichtet? Den du Guck mal, ich noch so eine Frage. Ne? Guck mich mal ganz genau einmal an. Würdest du sagen, mit meinen neuen Haaren bin ich vielleicht nicht mehr ganz so hässlich? Nee, also ich finde dich davor auch sehr attraktiv. Ja. Vor Dingen so mit Glatze, davor hattest du ein bisschen mehr diesen Pornodarstellercharakter, weißt du? Johnny Sins. Ja, genau. Ja. Okay, das ist ja nicht, möglich, nicht mehr. als Kompliment. kommt wieder. Wenn jetzt Cheesecake fressen will. Wird... Cheesecake. Cheatscake. Cheatscake. <lacht> ja, habe ich gesagt. <lacht> ah. ja. Let's go. Let's go. Also absolut Absturz. Es gibt keinen Cheesecake mehr. Egal, wir gehen ein bisschen spazieren. Dann gibt es die Pizza und da, eigentlich habe ich da mega Bock, weil ihr wisst, Pizza ist komplett mein Game. Mal gucken, ob der Kollege Bartosch da eine gute Empfehlung rausgehauen hat. Ich sag der, der, der hintere macht. Oh, das ist ein Monster. Hm. Das ist so, wenn wir bei dir wären und ich mich an deine Mutter ranschmeißen würde, wäre das auch die Gleichkonstellation. Hast du schon mal, schon mal was gebracht, was, <lacht> was, was, was, was du mit meiner Mutter angestellt hast? habe <lacht> ich, ab, ich war reingenommen ins Video, hast du das gesehen? <lacht> <lacht> Jetzt gibt's da Fausto Pizza. Quattro äh, Formaci oder so, ne? Gucken wir noch mal eben einmal hier. Quattro Formaci mit Salami. Hommus, Bruder. Okay. Ne, dann nimmst du eine andere, weil ich teste die, ich hab Bock drauf, du okay, nimmst eine andere. ich dann, dann die, weil ich, ich mach... Äh. Ich mache Diät. Man kann nicht mal jeden Tag sagen, ich mache Diät, aber heute na, ist Ausnahme. Ja, heute ist, ist die auch, Ausnahme, keine Ausnahme mehr. Ist auch keine Süßigkeiten zwischendurch, aber Video mache ich trotzdem Ausnahme, auch für die Community. Das muss man zu, zu schätzen wissen so. Ja. Wir, wir machen viel für die Community. Ihr wisst gar nicht, was für ein, eine Qual das ist, dass wir jetzt hier in diese Pizzeria gehen müssen und jetzt schon wieder Pizza ist. Vielen rein, Mareno, für einen harten Tag, wir hatten heute. Nicht mehr Tag war hart, mein Lieber. So eine <lacht> auf der Pizza. Auf der Pizza habe die Ehre. <lacht> Trip Advisor letztes Jahr Platz 1 gewesen, also Best of the Best ist das. Guck mal hier. Also, ich glaube, uns erwartet hier eine astreine Pizza. Hab ich recht? Ganz sicher. Ja. Und wir filmen gleich nochmal ab, wie wir die richtig schön reinschieben in den Ofen, ne? Ja. <lacht> ne, Jürgen? Bist du ja. gespannt, oder? Ja. Ich weiß schon, was ich nehme. Ich nehme eine Pizza Tonno, so und du? Ich nehme eine Quattro mit Salami. Mit Salami, ja? Ja. Und wir nehmen, es soll das beste Tiramisu der Stadt sein. Steht ja. draußen. Habt ihr auch eine Auszeichnung? Tere Tiramisu in Hier. Oh, nee, ne? Das ist ein Traum hier. Mich, ich habe eine richtig hohe Erwartung jetzt. Hier kannst du so richtig hingehen und ja. so richtig. Essen gehen, deine Freundin einladen so, das, das schaut, wie bei Susi und Strollt. Ja, hier, hier sitzt Scarface ist der Typ und hier der Pate, so könnte man sich das oder auch so, vorstellen. Oder so, ja. Wer bist du? Ähm, ich bin, glaube ich, der Pate, das passt noch ein bisschen mehr zu mir okay. und du bist die, die Schneenase, ja, das ist der cool. Schneekönig. Ja, das ist schon Go. Angeblich, ja, aber mir <lacht> nichts zu sagen. <lacht> no, nichts zu sagen. <lacht> <lacht> Nehmen wir Abstand zu, weiß ich nicht. Ich, ich habe aus, aus engen Quellen gehört, dass das Schwachsinn sein soll, aber... Kann sein, ja. ich kenne also, kenn dich persönlich. Ich ich dich persönlich. Okay. <lacht> <lacht> Ich sagen, Pizza B-Roll 3, 2, 1. Vielen Dank, bis gleich. Wir kommen gleich Nein. wieder. Ja komm, dann setzen wir uns nebeneinander. Aber diesmal, Jürgen, nicht zuerst naschen. Die, also so eine Pizza Pizzatonne würde ich mal sagen, das, das geht im Großen und Ganzen klar. Ja, das klassische Fett ein bisschen, aber... Ich werde mal den Anfang machen. Mmh. Du küsst mmh. die Pizza ja schon fast. Also erstmal schöner Teig. Schön knusprig, ist natürlich kein napolitanisch, aber schnuffiger, weicher, knuspriger Teig. Ein intensives Gorgonzola für den. Nicht mal vom Geschmack, aber sehr salzig. Das muss man dazu sagen. Aber von unten habt ihr hier. Perfekt gemacht. Also ich muss sagen, die wirkt schon ziemlich saftig-knaftig, wie du sagen. Ganz du kannst mir einmal so ein richtig schönes... Saftig-knaftig. Und nochmal. mal. Saftig-knaftig. Oh ja. Also, erster Eindruck, ganz frei raus. Gute Standardpizza. Kannst du gut essen. Hab vom Weltmeister gegessen und so, ne? Das ist natürlich kein Vergleich, aber eine stabile Pizza. Lecker. Gebe ich eine 7 von 10 Punkten, kann ich direkt sagen, aber kann ich nichts groß rausheben. Das ist einfach ein gutes, Spiel, wie ich eben gesagt habe, Fluffig, knusprig, gut. Also, die Pizzatonne, das erste, was durchkommt, ist ein fruchtiger Tomatengeschmack. Und danach dieser fettig, zähe Mozzarella. Thunfisch, ziemlich, ziemlich dezent im Geschmack, würde ich mal sagen. Aber schon lecker. Den Teig finde ich tatsächlich ziemlich gut für eine, für eine normale Pizza. Ja. Ich denke mal, dir geht es ein bisschen so wie mir, wenn du napolitanische Pizza angefangen hast zu essen. Ich kann mir nicht aufhören, damit ist man festgefahren, dann ist man versaut, äh, ja, was Pizza Ja, es, das ist wie, wie mit frittiertem Sushi, fangt ja auch nicht an. Früher kannte man diese Standardpizzen. Und dachte, bam, das wäre da die Welt. Aber einmal eine gute, napolitanische, vorbei. Dann es ja auch leid für deine Freundin. Mhm. Nachdem ich in ihr drin war, genießt sie dich auch nicht mehr, no. <lacht> Da ist die Drache, weil ich ihn gecheckt habe, obwohl ich seine Mutter ge*****t <lacht> habe. <lacht> Bewertung 10. Also ich persönlich würde so, würd sagen, es ist eine 8,5 von 10. Äh? mhm, Finde ich geil, weil die waren so nett, haben die verdient. Hier kann man geile Pizza essen ja kriegen wir als Tiramisu ran, ne? Für mich besticht dieser Laden, ohne dass wir das Tiramisu jetzt äh, gegessen haben. Durch die Tatsache, dass wir da drin waren. <lacht> <lacht> Na, und durch die schöne Deko. Ja. Also erstens schon mal Tomaten, Erdbeeren <lacht> mit Tiramisu, hier ein bisschen Mascarpone, ne? Mhm. Vanille-Mascarpone-Creme, sehr geil. Schau mal, wie schön großig Ich schieb es hier rein, Brudi. okay. Mhm. Angriff ist der beste der Stadt. Oh, heftig. Oh, das ist gut. Da sind nicht diese normalen Tiramisu-Kekse drin, sondern. Die sind diese... länglich, ne? die haben kleine, da. Ne? Genau, und die haben diese kleinen Runden. Mhm. Und, ja, und die schmecken. Alter, also das schmeckt hammer. Sehr, sehr gutes Tiramisu. Und einfach 1 bis 10, wenn du jetzt bewerten müsstest? Äh, 8,7 von 10. Mhm. Mhm. Ich habe sogar Tiramisu selber gemacht, öfters jetzt. Mich mit auch einem Restaurant gemessen, im Livestream bei Twitch. Ich weiß schon, was bei Tiramisu abgeht inzwischen. Ich Kann ich euch sagen, ob das ein gutes Tiramisu ist. Mhm. Wird wischen mit diesem Marzipanschnaps oder wie der heißt gearbeitet, würde ich sagen. Das sind die Kekse, die den Geschmack haben. Das sind die Kekse? Ja. Das schmeckt weihnachtlich so ein bisschen. Enjoy mal so eine, so eine Erdbeere noch dazu. Die könnte vielleicht eine angenehme äh. Fruchtigkeit mit reinbringen. Das hat richtig was, Leute. Mit der Erdbeere hast du recht. Gib nochmal so den Kontrast von der Fruchtigkeit. Das ist ja halt ganz schmeckt. Ganz anders als die, man kennt. Wenn ich jetzt benoten müsste, habe wirklich viele in der Zeit gegessen, ist das oben mit bei. Also dem würde ich echt ne, würd eine 9 von 10 beinahe geben. Dem würde ich eine 9 von 10 geben. Böse. Anders. Lohnt sich übelst, das zu testen. Also wirklich eines der besten zu meines Lebens. Das beste weiße könnte ich nicht unbedingt sagen. Dafür habe ich die anderen nicht im Kopf. Aber krank. ne, Jürgen? Ja, sehr gut. Alleine für das Theromysu-Cup muss man hier vorbei. Wenn man Pizza noch mag, die Pizza ist auch gut. Ja, also kann man sich gut geben, den Laden hier. Würde ich würd euch weiter empfehlen. Definitiv. Ja. abschießt nochmal an den Bartosch. Geile Empfehlung, also muss ich sagen, also durchweg kann ich sagen, kann man sich alle Läden geben. Ich habe die Wertung nicht mal mehr gerade im Kopf. Aber vielen Dank dafür, haut mir auch eure Kommentare rein, denkt an den Gutschein, den ich schon vergeben habe. Äh, sagt mir, wo ich hinfahren soll, dann mache ich sowas vielleicht demnächst mit euren Empfehlungen. Aha. Ich sage dir danke fürs dabei ja. Dabeisein, Julian. Ja, gerne, danke dir fürs, fürs Essen. Ne? Ja, sehr gerne und denkt dran, ein Muss, ein Muss den Julian zu abonnieren. Ich schwöre es euch, so ein Homie, so ein Ehrenmann, der muss abonniert werden. Abonniert mich, abonniert mich. Hey, abonnieren erst mal ihn und dann schauen wir weiter. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.